Herzlich Willkommen zum Novostat SPSS Tutorial. Ich begrüße Sie herzlich zum zweiten Video unserer SPSS Tutorial Reihe, in der wir Ihnen eine Einführung in SPSS am Beispiel einer Mitarbeiterbefragung Auswertung geben möchten. Zur Vorbereitung der weiteren Videos in unserer Tutorial Reihe und um sicherzustellen, dass alle Schritte für Sie auch problemlos nachvollziehbar sind, werden wir Ihnen heute einmal die Installation von SPSS Makros demonstrieren. Was ist ein SPSS Makro? Ein SPSS-Makro erlaubt es, neue Funktionen oder vordefinierte, automatisierte Sequenzen von Funktionen in das Programm einzufügen, die nach deren Definition einfach und schnell aufgerufen werden können. Diese Makros werden mit einer Kombination aus einer speziellen SPSS-Makrosprache und der bekannten spss syntax erstellt. Dies erlaubt es dem Nutzer, viele Prozesse in SPSS zu vereinfachen, da komplexe Funktionen und Analyseschritte in einem Makro automatisiert und zusammengefasst werden können. Die SPSS-Makrosprache ist sehr flexibel. Makros können eine Vielzahl von Analysen durchführen, selbst designte Outputs erzeugen oder Diagramme mit Kombination von verschiedenen Variablen erzeugen. In diesem Tutorial möchten wir einmal auf zwei verschiedene Makros eingehen, die wir in den folgenden Tutorial-Videos immer wieder verwenden werden. Die Schritte zur Installation dieser Makros in SPSS unterscheiden sich nicht, jedoch die wie diese sich nach der Installation in SPSS einbetten und aufrufen lassen. Dies ist auf die Programmierung der beiden unterschiedlichen Makros zurückzuführen. Bei dem ersten Makro handelt es sich hier um ein Makro zur Durchführung des Breusch-Pagan-Tests und des Coenca-Tests auf Heteroskedastizität, erstellt von Marta Garcia Granero. Bei dem zweiten Makro hingegen handelt es sich um Process, einem von Andrew Hayes entwickelten Makro zur Prüfung von Mediations- und Moderationseffekten mittels Bootstrapping. Beide Makros sind online kostenlos erhältlich und wir werden die entsprechenden Links auch noch einmal in die Beschreibung dieses Videos einfügen. Beginnen wir mit dem Makro zur Überprüfung auf Heteroskizidität. Um ein Makro in SPSS zu laden, benötigen wir die entsprechenden Syntax im Plaintext-Format oder im SPS-Format, das als Container für SPSS-Syntaxe fungiert. In diesem Falle ist das Makro im SPS-Format verfügbar, sodass wir dieses direkt in SPSS laden können. Wir klicken dazu auf File, Open und auf Syntax. Wie Sie sehen können, haben wir die benötigte Datei bereits heruntergeladen, sodass wir diese jetzt einfach auswählen können und klicken dann auf Open. Jetzt öffnet sich der Syntax-Editor von SPSS, der uns die Datei gespeicherte Syntax zeigt. Dieses beginnt mit dem Kommando Define und endet mit Enddefine. Das Makro ist nun allerdings noch nicht in SPSS importiert. Dazu müssen wir noch den entsprechenden spss syntaxabschnitt markieren und klicken dann auf Run Selection. Nun öffnet sich ein SPSS-Output der uns die Ausführung der Syntax bestätigt und somit haben wir nun das SPSS-Makro importiert. Das Makro selbst können wir nun durch die hier angegebenen Befehle aufrufen. In diesem Fall x1 dabei durch den Namen der abhängigen Variable ersetzt werden, diese 19 durch die Anzahl der unabhängigen Variable und x2 to x20 durch die Namen der unabhängigen Variablen getrennt durch Leerzeichen. Wenn wir den Syntax-Editor nun schließen und das Makro zu einem späteren Zeitpunkt erneut ausführen möchten, dann müssen wir diese nicht zuerst erneut in SPSS laden, sondern können einfach den Syntax-Editor erneut über File, New und Syntax öffnen und dort den Befehl zum Aufrufen des Makros erneut eingeben und ausführen. Kommen wir nun zu der zweiten Option, welche wir an dem Process-Makro demonstrieren werden. Wir möchten Ihnen nun zeigen, wie Sie ein Makro als neues Dialogfeld in SPSS einfügen. Hierzu brauchen wir eine entsprechende SPD-Datei. Dieses Dateiformat speichert benutzerdefinierte Dialogfelder und erlaubt deren Installation in SPSS. Dazu klicken wir auf Utilities, Custom Dialogs und anschließend auf Install Custom Dialogs. Hier wählen wir einfach unsere SPD-Datei aus und klicken auf Open. Das Makro ist nun in SPSS installiert und wir können es einfach über das neu entstandene Dialogfeld aufrufen und auch ausführen. Das Makro sowie das Dialogfeld sind nun fester Bestandteil der SPSS-Installation und bleiben auch nach Schließen des Programms erhalten.